Herzlich Willkommen zu Bloons Tower Defense 1 mit dem Lukas Hallo Auf seiner eigenen Webseite Man darf da mal kurz seine Webseite hervorheben xenoit.de. Ähm, da kann man das jetzt halt, Also wisst ihr das, ich müsste einen Adblock ausschalten was ich jetzt nicht gemacht habe, aber ich möchte jetzt da natürlich keine Werbung publishen, weil nicht, dass ich dann da irgendwelche GEMA Probleme kriege oder so <lacht> Ähm Genau, wir werden natürlich ein neues Spiel anfangen. Der Lukas Spät ist parallel dazu. Mhm. Parallel dazu! Genau, ja. wir genau. ja. Müssen nur noch einen richtigen Enkel finden, dass sie da unten die Werbung gerade nicht sehe oben. Oh, perfekt. Das <lacht> ist doch perfekt, Junge. So, dann machen wir jetzt einen Dart Tower. Mhm. Das ist die Frage, ob wir den, kann man die Luftballons von links oder von oben? Von links. Von links! Okay, dann machen wir da unseren ersten Dart Tower her. Genau, und die macht den da her. Ja. Und so. so und dann machen wir gleich noch einen zweiten hier. Ja, so, fertig. Start-Round. So. Ja, bei mir werden schon die ersten Balloons gepoppt von die ja. Tower. So, jetzt haben wir gleich wieder mehr Money, jetzt kommen wir da nur an her, da. Ja, die war ja schnell vorbei, hä. Hey. Mhm. Oder einstellen, welchen der... Äh, in dem 1 kannst du das noch nicht einstellen, aber ja. Okay, auf jeden Fall können wir jetzt so den neuen Dart Tower hermachen. Muss man natürlich strategisch günstig am Moment, da gibt es was anderes. Ne? Ja, bringen wir die wieder weg, gott, die Dinger? Die kannst du noch wenn du das, ja, das auch klickst und dann zählst. Ich wir ihn noch nicht gesetzt, aber wir bringen den nochmal weg. Gott. Also, haben wir Rechtsklick oder <lacht> sowas? wir ihn nochmal weg. Jetzt hat man schon gesehen, in der Runde machen schon die blauen Ballons. Die Hand doppelt so stark und schneller, meine Jo, kommt so sehr irgendwas. Oh. Aber und die die jetzt. kommt jetzt bei mir glaube erst die nächste Runde. Mhm. Jetzt kritisch, die ersten können schon durch. Jetzt muss ich muss ja aufpassen. Ich habe schon drei so Abfall dort stehen, aber die, die schaffen es nur locker easy. Mhm. Statt mir die nächste. Kosten ja 850 Der Eistauer. Mhm. Aber die sind dann immun zu Darts, gell? Na, no, das ist natürlich scheiße. Nur Bomben können uns dann zerstören, Manni. Uh, oh, ich glaub, da muss ich gleich mal ein bisschen nochmal. Uh oh ja, jetzt wird schon. Jetzt wird's schon gefährlich. Ist schon jetzt, äh, Spannend. Ah, ja, bei mir ist das schon spannend. <lacht> <lacht> ich hab aber noch keinen aufgelevelt von denen, ne? Stimmt, die kann man aufleveln, haben. Ja, aber ich weiß nicht, ob nicht ein ähm, weiterer Geschickter ist, anstatt mhm. das Aufleveln, das ist noch ein bisschen die Frage. Ich habe hab momentan noch vier Affen, die Darts werfen, aber jetzt wird schon knapp. Mhm. Ja, ich habe jetzt schon fünf. den letzten habe ich jetzt nur Notplacen müssen, der steht jetzt ein wenig, ein wenig blöd. Hm, na naja. Oh fuck, und dann können wir schon die ersten blauen, die schafft er, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch, die schafft er noch. Wow, gerade noch spannend, das ist intensives ja. mhm. Oh, wenn wir jetzt schon... Ah, schon. Alles im, im grünen berechner ne? heute da unten ist aber der Text, da kann man die ganze die Bahn muss hm. Da. Right da Oh, uh, jetzt können wir die ersten grünen. Oh. Ja, die grünen sind, sind kritisch, weil die sind halt so schnell. Mm, und 36. Oh, fuck. Die klappt, die ersten können wir jetzt durch. Ah, das Bluns 1 ist schon ziemlich schwer. Oh ja, jetzt ist, äh, das Spiel ist jetzt zu Ende. <lacht> oh, ich hab, ich hab noch ein bisschen. Aha. Zwar nicht mehr fei, weil ich. Äh, ja. Ich oh, glaub, ja, jetzt es oh ja. kritisch. Oh, oh. Aber ich hab's mit 25 Leben überlebt. Sehr gut. Dann upgrade jetzt mal den ersten. Mal schauen, ob das was bringt. Oh, da, da kommen jetzt 100 da Pro, dass da welche durchkommen. Ja. platziere die halt immer so, dass möglichst beide auf, auf mehrere, mhm. weißt schon? Genau, ja. Jawohl, haben sie geschafft! Alles easy! Aha, ja, das war schon mal gut. Das Gute ist, beim beim ersten Upgrade, so wenn man das upgradet, dann poppen zwei Ballons auf einmal. Mhm. Das ist das. das. ist gut. Ah, ja, das hat was cool für das Upgrade, auf jeden Fall. Die kommen jetzt nicht mehr so weit. Ich kann nur einen upgraden, weil ich nicht nur Money habe. Hier wird es 1, 2, 3, 4, 5 Abfall, die da fleißig schmeißen. Ja, ich finde das, das Blooms Tower Defense 1 ist das schwerste von Olli. Wie viele Runden muss man eigentlich schaffen? Ich weiß nicht, ich bin jetzt in Runde 9 und es ist jetzt schon ziemlich... Boah, wow, das ist jetzt schon... schwer das. Oh, oh das Up Upgraden hat er wirklich was hey. Ah, Die ersten kommen durch. Ich habe nur 20 Leben. Ich bin noch bei 40, er Mhm. Uh -huh. Bin jetzt aber auch erst bei Runde 9. Oh, da kommen ein blaue. Oh, und Grüne. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Ja, na. Oh, ein Leben habe ich verloren. <lacht> uh, intense, intense, Ding einmal, wir werden... Welche können wir denn jetzt nicht noch? Oh, oh das. Ich weiß jetzt noch nicht in welcher, ob es die in der Version schon gibt, aber da gibt es nur die Camouflage und die Bleiballons, money und hey, ich glaub, die Ich glaube, die gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht. Ja. Ah, jetzt habe ich sechs Leben noch. Oh, oh, oh. oh da stehen ein bisschen besser. Oh, die Gaben. Da. Oh, fuck, die Gaben. Das ist das, Super Monkey? Äh, das ist also der. 900, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Mhm. -mm weg haben eine Möglichkeit, auszustarten. Also starten. Oh Gabe, okay, die haben ja mega schnell. Mhm. Boah. Boah, jetzt ist es immer volle Überladung. Boah. Boah Alter. Welche Runde bist du? Zwölf. Ich hab nur oh, ein ja, Zwölf. Fuck. <lacht> Ist da dran, weil da kann er da vorne anfangen schon und dann später da mithelfen. Es ist glaube ich da in der mitten am geschicktesten, wo es so ein bisschen narrow ist, ganz in der Mitte mhm. von Fatal, weil da kann er vorne die ganze Zeit schon was machen und wenn hinten dann was kommt, hilft er hinten gleich wieder ja, aus. Okay. Aber der hat die ganze Zeit schon was zum Dorn, ich. ich glaube, das ist strategisch am geschicktesten geplant. So, jetzt ist leider Game Over bei mir, jetzt fange ich mal neu an. Wie, wie viele Runden hast du geschafft? 13. 13, okay, bin jetzt bei 15. Bis jetzt schaut es gar nicht schlecht aus. Hm, 14 geschafft. Jetzt könnt ihr vielleicht auf den Bomb Tower mal warten. Hm. Vielleicht schaffe ich das noch. Ne? Was kostet der? Nein, 100. Ah, oh, gut. Ja, schon aber schon der 500, ist ziemlich oder? effektiv. Der ist effektiv. Hm. 600. Oh, Mist du oh Mist du oh Mist 700? Oh. Ja, momentan schaut es noch nicht schlecht aus. Ich glaube, das wird gut. 800, ich glaub, wohl 900 ist heute. Ah, Als den Ding gar nicht gekauft. eigentlich. Mist, ja, doch der Bomb -Tower, der bringt schon ordentlich was. kostet der Monkey Schütze, Continuous Stream of 13, kann oder dann even the fastest and most have balloons. Ah, okay. Er kostet 4000, oder? Wow. Oh, wahrscheinlich nicht ganz schaffe. der mal lieber Nummer 2 am Bomb Tower platzieren. Oh, ja. uh, jetzt wird's eh schon spannend, hä. Runde 18. Ich höre ja, gar nichts von dir hey. <lacht> Ja, wenn siehst du kannst du halt den Sound muten. Äh, links unten in. in, in, in Nein, ich im jetzt einfach mal selber ganz nach unten ja, gut So <lacht> Jawohl, jetzt sind wir zwei Bomb Towers. Machen wir mit dies. Also am Effektivsten tatsächlich da in der Mitte, weil die halt einfach die ganze Zeit was zum Tor haben und mhm. die ganz vorne und ganz hinten halt ineffektiv, weil die mhm. nie was machen oder ganz am Anfang und ganz zum Schluss. Aber das ist für kommende äh, äh, Runden wahrscheinlich äh, ja. Ja, ist hilfreich. Sehr hilfreich, gut zum Wissen. womit dann bin ich immer noch in einer Restleben. Also ich hab's echt ganz gut geschafft bis jetzt. Mhm, das stimmt ja. Hm, Scheiße. Rein. 25, bin ich jetzt hätte. Brutal. Also... Man darf da noch mal erwähnen, dass es von... Xenuit.de zur Verfügung gestellt mhm. worden ist, gell, Dieses mhm. hammergeile Spiel, gell. Jo, ja, ich kann schon zum dritten Tower machen, gell. Da sollte man auf den Supermarkt sparen? Wenn du das, also das leisten kannst, dass du sparen kannst, dann tue es auf jeden Fall, weil der ist echt übermacht. Ist echt okay, dann wir es einmal. Bei 1000 bin ich jetzt. Mhm. Ich habe mir jetzt auch mal die Kanone gekauft. Im Bomb Tower. ich zu mir Es war schon saugnack jetzt, aber ich habe es geschafft. 1400. Ja, ja der oh, jetzt können wir. Jetzt können wir Black Balloons her. Ich oh! Glaub, das dauert mir doch nicht. Hey. Na, das dauert die meine dran. Oh das ist, ähm, nein, das, ist das, Geschick, das das ist immer noch. Oh, aus den Black Balloons wir zwei gelbe Mhm. Oh ja, der Bomb-Tar, hat mit jetzt schon Feuer Das war gut. Okay. Äh, der Ton, schon geht Geld dann ganz schön auf den Sack. <lacht> Oh, da passt jetzt Geld rein. Ich denke mir auch gerade. Wenn wir gleich nochmal einen Bomb Tower kaufen. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, gegen over 60, 30, oh. Leben gingen ober, 36, 32. Oh, yeah. 26 Leben oben noch. Okay. Du. Oh fuck Alter Oh Wie übermächtig ist denn der der der der der Super Monkey? Also den kannst du upgraden und wenn er voll abgegradet ist, dann ist er echt. Dann kannst du arbeiten damit. <lacht> der, der, der ist Ja, der, der ist brutal. der schürst echt gut. Also wenn du das Geld hast, dann den sofort kaufen. Ich du hoffe jetzt seit vier so bomb wenn ihr die verkauft dann kann ihr mal den leisten. Ja, ja zwei davon, die vielleicht. okay, dann machen wir noch mal Runden so. Weil die Upgrades musst du dann auch noch leisten Kinder. Hm, ja, bei mir können wir die ersten Ballons durch jetzt seit hm. 16. Ja, acht Leben herunten. Ich glaube, das probiere jetzt nicht der aus, weil, ja, was schon. RUIDA! RUIDA! Das hat sich ja wirklich rentiert. Mhm. Ich glaube, ich verkaufe meine ganzen normaler mann <lacht> ja, Ich hoffe, was da. Ich verkaufe mal alle. So, das so sind für 300. Da, da, da, da, weg damit. weg damit, ich mach den Dickmann-Schweiß. Da, da, da. So. 3000. Uh, meinst du, kann man mir einen zwei so kaufen? das wird schief <lacht> gehen. früh wahrscheinlich. Aber die Monkeys, der meine so Versicherung so so so doch Konto gut Arbeit. Oh oh oh das wird schief gehen. Aber sowas vor Ja, ja, ja, 1-0 vorbei. Ja. <lacht> Ach ja. Bei welchem Level? 330. Ah. Aber ich habe ein bisschen scheiße gemacht, ehrlich gesagt, weil ich habe halt alle Monkeys verkauft und wollte mir nur mehr an so einen Super Monkey kaufen, aber es ist halt schief gegangen. Ah, ich bin jetzt auch Game Over, AC fix. Okay, dann darf ich mal sagen, dann war es das mit der Folge von Let's Trash oder wie nennt man das so? <lacht> ja, genau. Blues Tower Defense, es gibt glaube ich fünf Stück von denen. Äh, ja, da wird es dann jetzt dann weitergehen mit Blues Tower Defense 2, darf ich mal sagen. Mhm. Okay, bis zum nächsten Mal und haut rein. Servus! Ja. Peace. <laughs>